Liebe Luzernerinnen und Luzerner, eine weitere Session, die ganz im Zeichen der Corona-Krise gestanden ist, ist zu Ende gegangen. Ich bin froh, dass wir jetzt in der Schweiz endlich genügend Testkapazitäten zur Verfügung haben und schon gleich können Gratistests an der Bevölkerung abgeben. Neben den weiteren Hilfen, wo wir im Ständerat gesprochen haben, machen wir endlich auch einen ersten, wichtigen Schritt zur Sicherung der AHV. Das Bundesbudget für das laufende Jahr zeigt es eben auch deutlich. Erneut wird die Corona-Krise deutliche Spuren hinterlassen. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass unsere Unternehmungen in dieser Krise auf staatliche Unterstützung zahlen können. Sollen. Es sind vor allem jetzt Kantone, Außerordentlich gefordert, dass die Härtefälle so schnell wie möglich abgeschafft werden können, damit wir Existenzsicherung geben. Können. Das zentrale Geschäft in dieser Frühlingssession war für mich die HV reform unter dem Stichwort Rente sichern. Nach einem vergeblichen Anlauf ist es uns jetzt gelungen, eine neue Reform aufzugleisen können, es wurde unter anderem beschlossen, worden, dass das Referenzalter für Frauen auf 65% angepasst wird. Und ich habe mich sehr stark engagiert, dass der Ständerat die AHV-Reform auch nach einer eher unglücklich Verlaufenden Vorbereitung in der Kommission wieder auf Kurs gekommen ist. So sind wir den ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen und haben eine Vorlage ausgeschafft, wo unsere Renten auf dem heutigen Niveau für die nächsten Jahre tut sichern. Lesen Sie meinen ausführlichen Blogbeitrag auf meiner Webseite. Während der letzten drei Wochen hat auch der Nationalrat verschiedene Motionen, die ich eingereicht habe, angenommen. Es hat mich zum Beispiel extrem gefreut, dass in Zukunft die Invalidenversicherung für Kind und Jugendliche beiträgt. Für Assistenzhunde zahlen. Genau solche Hund sind das Beispiel, dass eben ein Hund bei einem Jugendlichen oder bei einem Kind Epsilepsie anzeigen kann. Das tut mögliche Schäden verhindern und gibt die Sicherheit der betroffenen Familie. Nach dem Ständerat hat also auch der Nationalrat in der Emotion oppositionslos zugestimmt. Weitere Highlights finden sie, im Sessionsbericht. Wie immer nach der Session steht bereits die nächste Abstimmung vor den Türen. Am 13. Juni stehen zwei radikale Landwirtschaftsvorlagen vor den Türen. Mit der Trinkwasserinitiativen und der Pestizidverbotsinitiative werden die Initianten der konventionellen Landwirtschaft in der Schweiz es setzen. Ich sage klar Nein zu diesen beiden Vorlagen, weil sie Mogelpackungen sind. Ja, sage ich zum CO2-Gesetz, wo ich an vorderster Front mitgeschafft und mitgestaltet habe. Das Gesetz ist eben jetzt ein guter, schweizerischer Kompromiss. Und wir gehen damit, auch mit der Klimafrage, einen Schritt in die richtige Richtung. Ich wünsche Ihnen allen, wir weiterhin viel durchhalten wollen mit Covid-19 und hoffen, Sie bleiben gesund.